Hallo meine Sonnenscheins, willkommen zur 1, 2, 3. Folge von hier so. Wie Klaus bereits angekündigt hat, mache ich jetzt noch eben die Reste hier fertig und dann ist Schluss im Bus. Nein, natürlich nicht. Ihr habt es alle gemerkt. War ein Aprilscherz. Ich war selber überrascht und habe auch 10 Sekunden gebraucht, um zu raffen, was da eigentlich vor sich geht. Böser Mensch, der Klaus. Ich habe es natürlich wieder völlig verplant. Naja, egal. An dieser Stelle wieder ein frohes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Dann werdet ihr festgestellt haben, ist ein kleiner auf dem Kanal aufgetaucht. Das ist... Nur als Joke zu verstehen ne? also oder als Einschlafhilfe, wenn es denn jemand benutzen möchte. Also bitte nicht wirklich 2 Stunden, 43 Minuten angucken. Es ist wirklich nur das Motorgeräusch und halt drehende Windmühlen. Ne? Es sei denn, ihr habt natürlich zu viel Zeit in eurem Leben. Dann äh, gerne anschauen, Daumen hoch und es ist auch kein ASMR. Ne? Also es ist nicht äh, Stereo, es ist einfach vielleicht Mono. Ne? Gut, da sich in der letzten Folge schon ausgiebig darüber beschwert wurde, nein, es wurde nur kurz angemerkt, äh, dass ich ein bisschen viel laber, Fasse ich mich heute etwas kürzer, was natürlich nicht passiert ist, und sag: geht los. Ich seh dich nicht, du Eierbär! Hey, hey, oh, Da kommt mir schon wieder so ein schwuler Überscan ja entgegen. Ja, wir treffen uns genau an die Schilder. Ich bremse schon, Herr Holländer, du bist ja mir sowieso komplett überlegen, weil du fährst in den besseren LKW, ja, von daher mu muss ich ja bremsen, weil du hast die Bimmeln an deiner Scheißmörder. du kannst fahren, ich nicht. Ja, nee, so ist das, wusstest du das noch nicht? Richtig, wenn man nicht fahren kann, muss man stehen bleiben, genau. Wenn man sich hier auf der Landstraße genau an zwei Schildern trifft, ne, dann muss man, da muss einer, einer muss da, ja. Wo weiß das? Sagt er das oder was? Stopp! Warum fährt der Klausi jetzt rechts statt links? Drei gute Gründe, warum. Erstens, links ist eine Ausfahrt, wo eventuell schon mal der ein oder andere Betriebsmitarbeiter ziemlich zügig mit einem Pkw rauskommen könnte. Zweitens, eventuell beladen entgegenkommende LKWs kannst du nicht sehen, wenn du links fährst und kannst diesen entsprechend auch nicht wirklich Platz machen. Und drittens, man sollte nie drei Sachen ankündigen, wenn man nur zwei hat. Meinst du, der regt sich im Straßen? Nee, der regt sich immer mehr auf über seinen Beruf, ja. So musst du drauf sein. Ne? Der Schneider ist direkt reingefahren. Nicht über den Parkplatz, ne? direkt volle Pulle. Wusste ganz genau, dass ich vorne rauskomme. Weißt du? Hält sich auch für was ganz Besonderes, so also, was zu machen. Klauen der, ey. Ja, bringt gar nichts. Wir haben es, wir bringen es. Baustoffe Schäfer. Ja. Wenn du die, Kar Wenn du die Karre siehst, äh, liebst du den noch viel mehr. Das ist ein Holländer mit deutschen Nummernschild oder irgend sowas. So, jetzt hältst du mich jetzt hier eine Stunde auf, oder was? Du Kacknase, Alter. Stoffel oder sowas? Sagt ihr das was? Ja, das Alter, weißt du, kracht an mir an der Waage vorbei und jetzt braucht er hier zehn Stunden äh, nicht an der Waage, an dem Parkplatz an mir vorbei und jetzt braucht er hier 10 Stunden, um mir die Scheiße Regel zu kriegen der Clown, ey. Alter. Ich mir jetzt die ganze Waage. Ich muss jetzt rückwärts gleich nochmal auf die Waage, dann sehe ich das Ding. 32er, 25 Tonnen, bitte. Okay, Verlage reicht. Danke. Äh. 16,32. Nee, Holkies. <lacht> 8,32er, Mann. Die haben nicht, nur helle Steine, ja. Leicht immer Morio. <lacht> Strauß tulpen, bitte. nicht oft ich hoffe das habe ich auf kamera Nope, not really backer komplett ohne ketten das habe ich noch nie gesehen was ist so oft ich habe es noch nie gesehen wurde nee. die ketten hatten, nur nicht ich sehe in dem ich sehe in dem, dem Rottspiegel gar nichts alter ich sehe dass da was reinfällt aber hier oben ist er halt recht ein Spiegel. <lacht> geht das noch rein oder geht das nicht schon daneben? Ich will nichts da, ich will mein Auto sauber haben. Ich will waschi waschi machen. Ich will das auch, wenn das andere macht. Hat der andere da auch hier gemacht? Warum kommt denn jetzt kein Wasser? Ich will auch Wasser haben. Jetzt. Was? Ja, hab ich auch. Man muss den Knopf gedrückt halten. Von heute macht ja sein Essen auch warm im LKW. Und zwar stellen wir die Heizung auf volle Pulle, ist schon. Und dann auf äh, Fensterli. Also ich will ja noch weiter in die Füße merken. Und dann wird das schön warm. Natürlich muss bei so einer Heizung dann das Fenster offen sein, sonst geht's kaputt. Ähm Wollte ich auch mal zeigen. Juhu, mein Moped-Fritz hat gerade angerufen und gesagt: Oma, Deine Gabelbrücke ist auch am Arsch! Und Lenkoflager kommen ja auch direkt mitmachen. Kein Ding, sage ich. Kostet ja nur 350 Euro mehr und bestellt werden muss es auch noch. Das heißt, Kari wird diese Woche wieder nicht fertig. Meine Laune ist sinkt gerade so tief. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Egal! Weiter! <lacht> Alter, ist das eine Rotztür? Das ist so eine Rotztür. Stehst du fast gerade auf der Straße und die bleibt nicht in ihrem verfickten Scharnier? Ich weiß gar nicht, wie die das im Fernverkehr machen mit der Wichsdose hier. Da ist die Tür ja noch mal was größer. Wenn da Wind ist, da kommst du noch gar nicht mehr raus und sagst: aus dem Scheißhaufen hier. Nicht. Beim MP3 hatten die doch, da hatten die noch eine vernünftige Einrastfunktion. Wieso? Wie? Warum? Überall ist AT weg. Überall, überall, überall. Überall. Ich werde die bekannt Da Könnte ich platzen, ne? Da könnte ich platzen. Wie kann man sich denn so hinstellen, Alter, ey? Müsste mich jetzt vor den seine Karre knallen? was oberbescheuert ist. Kann da jemand überhaupt abbiegen von da drüben? Ja, kann. Da ist eine Abbiegespur. Ja, da hat er garantiert einen grünen Pfeil gehabt. Grün Die links. Ich meine, links abbiegen hier. Von der gegenüberliegenden Seite, dass der links abbiegen kann. Jetzt hast du jetzt jetzt bisschen ja. Aber da darf da gar keiner einfahren. Ja, ja. ja und für den haben die extra die Ampel da gebaut und ich muss da warten, obwohl kein Schwein da steht. Ja. Ist das schon wieder. Oh. Man kann es ja bauen. Ne? Man kann ja auch feierlich eröffnen die Scheiße, nur irgendwann muss man ja merken, dass das Kacke ist. Und da kann man es ja wieder anders machen, oder? Damit wenigstens mal so ein Lernprozess in Gang kommt. Aber nö, das ist einfach... Ist er jetzt gerade da durchgeflügt oder was? Nee. Ey, guck mal, die Bundeswehr fährt, was ist das? Der, der, Türkise, das ist ein Bundeswehr. Hast du es gesehen? Der Toyota, aber das war kein Prius, oder? Nee, ein Prius war das nicht. Was war denn das für eine Scheißkarte? Wiss ich ja nicht. Macht ja nichts. Was ich weiß, ist Feierabend. Meine Sonnenscheins, herzlichen Dank fürs gewesen sein. Lasst den Daumen da. Wie immer an dieser Stelle ein Spezial Dank an unsere Spezialfreunde. Ich habe immer noch keinen Tisch. Ähm, Tisch. Ihr kennt das. Schönes Wochenende, haltet die Ohren steif und äh, an alle, die ich dies ja nicht mehr sehen werde, guten Rutsch. Ciao, ciao. Da hat mal jemand das Schild auf links gedreht? <lacht> mit dem Drecksding. Machen die auch auf, da willst du überholen, Alter, dann fahren die über Mittelstreifen rüber. Ja nur 5, weil sonst fahren sie nur sechs. Mal ja nur 6. Mach schnell. Nee, Blinker links raus. Ja, der fährt trotzdem mit Bime. Bime? Blinker links raus hört aber gerade raus. Siehst ist auch schon wie ein Piemel. Guck mal, das ist der oh, Jetzt muss ich auch noch was sagen. Oh. Ich dachte, ihr seht mich nicht. Ich bin extra nach rechts gefahren, ne? ganz nach rechts rüber. Ich hab mich verguckt, das war ein Das ist ein da vorne. Alter, dein LKW, der qualmt. Ach nee, das ist der... Das ist der Das ist der Traktor. Schon <lacht> Ich dachte gerade, Alter, hast du einen Motorschaden oder was? Du haben auch im Spiegel gesehen, die schwarze Wolke. Aber ich denke, die kann ja nicht von mir kommen. <lacht> ja, das war... Das sah komisch aus. Wieder zurückgerüstet auf Euro 2, deswegen. Ja, meinen Auspuff leer gemacht.